Wir haben am 31. Dezember beim Jahresabschluss eine Inventur durchgeführt, daraus das Inventar erstellt und letztendlich die Bilanz. Eine Bilanz ist ein Abbild des Unternehmens am 31.12., das heißt wir haben sozusagen ein Foto geschossen von Vermögen und von den Schulden des Unternehmens. Ja, dann, dann geht es relativ schnell weiter, nämlich am 1. Januar dann mit dem neuen Geschäftsjahr. Und da kommen Geschäftsfälle auf uns zu und die müssen wir bearbeiten und erfassen. Wir müssen also Buch führen für diese Geschäftsfälle, denn diese Geschäftsfälle führen zu einer Änderung der Bilanz. Das heißt, wir haben hier den ersten Geschäftsfall und daraus resultiert eine neue Bilanz. Dann der zweite Geschäftsfall und wieder eine neue Bilanz. Dann der dritte Geschäftsfall und wieder eine neue Bilanz. Ja, und das würde dann so weitergehen und letztendlich hätten wir hunderte, ja tausende von Bilanzen in unserem Unternehmen. Und das ist regelgerecht natürlich ein Wahnsinn und es ist auch unübersichtlich, weil ich einfach diese Geschäftsfälle nicht mehr nachvollziehen kann. Und das heißt, das machen wir hier natürlich nicht. Also wir machen hier nicht so viele Geschäftsfälle draus, sondern wir machen das anders. Wir machen nur zweimal im Jahr eine Bilanz. Nämlich am Anfang und am Ende. Und dazwischen müssen wir die Geschäftswille natürlich auch bearbeiten. Aber wir machen das anders. Wir machen das ausführlicher, wir machen das genauer und wir machen es so, dass wir es nachvollziehen können. Und das schauen wir uns jetzt in diesem Video an. <lacht> Ja, wie machen wir das? Zunächst mal machen wir hier folgendes. Wir machen eine Bilanz und zwar zum 1. Januar und diese Bilanz heißt Eröffnungsbilanz. Das ist jetzt neu, aber diese Eröffnungsbilanz ist nichts anderes als die Bilanz vom 31.12. Wir nehmen also praktisch die Bilanz vom letzten Jahr und das ist die Startbilanz zur Eröffnung des neuen Geschäftsjahres und die heißt eben Eröffnungsbilanz. Aber die Werte sind genau die gleichen wie die vom 31.12. So und ich mache jetzt Folgendes: Ich nehme jetzt alle Bilanzposten auf der linken und auf der rechten Seite und mache daraus eigene Konten. Ja, also wenn man sich die Bilanz als, als Konto vorstellt, ein Kontenform, machen wir jetzt Folgendes: Wir nehmen für jeden einzelnen Bilanzposten erstellen wir ein eigenes Konto. Ich nehme jetzt mir mal das, den Bilanzposten Fuhrpark raus, so und erstelle jetzt hier ein Konto. Zunächst sehen wir dieses Konto hat eine Bezeichnung in der Bezeichnung in der Mitte, genauso ja, wie Bilanz in der Mitte steht. Nur heißt es jetzt hier FP. Klar, das ist die Abkürzung für Fuhrpark. Also wir können Konten erstellen und wir können Abkürzungen verwenden. Die sind vorgegeben. Die muss man dann auch mit der Zeit natürlich auch drauf haben. Die muss man lernen. Und also hier FP heißt Fuhrpark. So und dann etwas was ganz äh, Sonderbares. Da stehen mich jetzt hier links S und rechts ein H, also nicht mehr aktiver und passiver wie bei der Bilanz, sondern andere Bezeichnungen. Dieses S heißt soll und dieses H heißt haben. Das hat jetzt einen geschichtlichen, ökonomischen Hintergrund, den muss man jetzt nicht unbedingt äh, wissen. Man muss also einfach ähm, wissen, dass die linke Seite eines Kontos soll heißt und die rechte Seite eines Kontos heißt haben. So, und dann habe ich jetzt also hier so ein nacktes Konto, da steht natürlich erstmal nichts drin. Das heißt, ich muss dieses Konto mit Beträgen füllen. Und jetzt ist es so, Fuhrpark ist auf der linken Seite der Bilanz. Das heißt, Fuhrpark ist ein aktives Bestandskonto. Bestandskonto, weil eben hier Bestände drin stehen. Ein aktives Bestandskonto oder auch ein Aktivkonto. So, in einem Aktivkonto ist es folgendermaßen, dass wir... Bestände, die zunehmen, die sich also mehren, auf der linken Seite erfassen. Ich mache jetzt hier mal so ein Plus hin, als Zeichen dafür, dass eben die Bestände, die sich mehren, auf der linken Seite erfasst werden. Also wenn wir zum Beispiel einen neuen LKW kaufen, wird der Wert dieses LKWs auf der linken Seite erfasst. Sollten wir einen LKW verkaufen oder er geht kaputt, er wird verschrottet, dann wird es auf der rechten Seite erfasst, also erfasst. Also eine Minderung wird auf der rechten Seite erfasst. So, wie gesagt, äh, nacktes Konto, da steht nichts drin. Was könnten wir denn jetzt schon eintragen? Ja, und natürlich, was hier oben steht, nämlich da stehen ja 46.500. Das heißt, dieses Konto hat einen Anfangsbestand, einen Anfangswert, den ich eintragen kann, beziehungsweise einen. Und diesen Anfangsbestand entnehme ich aus der Eröffnungsbilanz. So, und jetzt überlegt mal, trage ich diesen Anfangsbestand auf der linken oder auf der rechten Seite ein? Ja, natürlich trage ich ihn auf der linken Seite ein, weil links eben die Bestände stehen, die dieses Konto mehren. Und das mache ich folgendermaßen. Ich schreibe hier links AB für Anfangsbestand. Muss ich nur die richtige Farbe auswählen. Aber man muss hier darauf achten, dass man immer unter dem Strich bleibt, also da nicht rausschreibt. Ja? Also hier links unterm Strich anfangen. Und dann schreibe ich dann rechtsbündig den Betrag rein, also 1.500. Und das ist der Anfangsbestand, der eben eingetragen wird. Ich habe im Konto Fuhrpark einen Wert stehen von 46.500, das heißt Fahrzeuge in genau diesen Wert. Würde ich jetzt ein weiteres Fahrzeug kaufen, würde das eben auf der linken Seite eingetragen werden. Das schauen wir uns aber in einem anderen Video an. Jetzt schauen wir uns erstmal an, wie sieht es denn jetzt mit der rechten Seite aus, also mit der Passivseite. So, jetzt die rechte Seite der Bilanz. Da nehmen wir mal einen Bilanzposten raus, langfristige Bankverbindlichkeiten. So, und da stellen wir jetzt auch so ein T-Konto und wir sehen, auch hier heißt die linke Seite soll und die rechte Seite haben. Und, jetzt gibt es aber doch einen Unterschied, denn wenn sich dieses Konto mehr, also gehen wir mal davon aus, diese Bankverbindlichkeiten werden höher, also ich nehme weitere langfristige Kredite auf, dann würden wir das auf der rechten Seite, das heißt auf der Haben-Seite erfassen und wenn diese Verbindlichkeiten sich vermindern, diese langfristigen Kredite, dann erfassen wir das auf der linken Seite dieses Kontos. Kann man sich auch merken, LBKV hier auf der rechten Seite, ja, das heißt diese Mehrung trage ich auf der rechten Seite ein. Und äh, bei der linken Seite der Bilanz, bei Aktivkonten ist es also genau umgekehrt. Die stehen ja links in der Bilanz, und da trage ich Mehrungen auch links ein. So, aber auch hier trage ich einen Anfangsbestand ein. Jetzt könnt ihr euch mal überlegen, auf welche Seite kommt dieser Anfangsbestand und in welcher Höhe. Also klar, ich schreibe hier wieder AB für Anfangsbestand, und dann nehme ich eben die 950.000 aus der Eröffnungsbilanz. Und trage die auf der Habenseite ein, da wo auch die Mehrungen eingetragen werden. So, das heißt, wir haben jetzt die linke Seite der Bilanz, also die Aktivseite, aufgelöst in aktive Bestandskonten. Das heißt, wir haben jetzt ein Konto UGR, unbebaute Grundstücke, BGR, bebaute Grundstücke, BVG, Betriebs- und Verwaltungsgebäude und so weiter. Und für alle diese Konten gilt, dass der Anfangsbestand, der aus der Eröffnungsbilanz entnommen wird, auf der linken Seite eingetragen wird. Diese linke Seite eines Kontos heißt Soll. Das ist die Sollseite. Und auf dieser linken Seite werden die Mehrungen eingetragen. Das gilt für alle aktiven Bestandskonten. Minderungen werden auf der Habenseite eingetragen. Wie das genau funktioniert, das schauen wir uns in einem späteren Video an. Was ihr jetzt wissen müsst, ist erstmal nur, also es gibt aktive Bestandskonten, mit den entsprechenden Abkürzungen, und der Anfangsbestand wird auf der Sollseite eingetragen. So, und dann haben wir die rechte Seite der Bilanz, die Passivseite, aufgelöst in passive Bestandskonten. Die sind etwas übersichtlicher, also zum Beispiel EK für Eigenkapital, LBKV haben wir schon gehabt, KBKV, kurzfristige Bankverbindlichkeiten, und VE für Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen. So, und die Anfangsbestände, die ebenso aus der Eröffnungsbilanz entnommen werden, werden bei passiven Bestandskonten auf der rechten Seite eingetragen, also auf der Haben-Seite. Und dementsprechend werden Mehrungen auf der rechten Seite, auf der Habenseite eingetragen und Minderungen auf der Sollseite, also genau umgekehrt zu den Aktivkonten. So, damit können wir den Verlauf unseres Geschäftsjahres anpassen und vervollständigen. Wir haben also am 1. Januar zu Beginn des Geschäftsjahres die Eröffnungsbilanz und wir eröffnen die Bestandskonten, also die aktiven und die passiven, indem wir eben die Anfangsbestände aus der Eröffnungsbilanz dort eintragen. Und dann können wir die Geschäftsfälle bearbeiten und das machen wir eben mit diesen erstellten aktiven und passiven Bestandskonten und wie das funktioniert, das gucken wir uns dann im nächsten Video an.